Das hier ist unser Parcours, der besteht aus einer Runde und der wird durch schwarze Linien begrenzt, durch die der Roboter die Spur halten kann. Das hier ist unser Hase. Er hat zwei Lichtsensoren und kann damit auf der Fahrspur fahren, indem er immer, wenn er schwarz sieht, auf die Fahrspur zurück korrigieren kann. Unser Hase hat jetzt hier angehalten, weil wir hier eine Ampel eingebaut haben. Diese Ampel hier kann von Rot auf Grün und wieder zurückschalten, also von Grün auf Rot. Und zusätzlich haben wir noch einen Motor hier eingebaut. Der kann eine rote Schiene vor und zurück bewegen, dass der Roboter mithilfe eines Farbsensors Rot bzw. Grün erkennen kann, da er die Ampel hier leider nicht sehen kann. Und wenn ich jetzt auf Grün drücke, fährt er wieder los. Dazu gibt es eben jetzt noch den Verfolger. Es hält auch mit diesen beiden Lichtsensoren den, äh, die Spur und hier hat er eben den Ultraschallsensor und wenn dann eben etwas vor ihm fährt, dann hält er den Abstand. Also das da vorne, das ist der Joschka, das ist unsere Testperson. Der ist dafür da, um den Ultraschallsensor hier von dem Auto zu testen. Weil ähm, der Roboter soll ja nicht nur anhalten, wenn irgendein anderer Roboter, ein anderes Fahrzeug vor ihm ist, sondern auch wenn eine Person vor dem Fahrzeug steht. Ich probiere wir gerade mal aus. Also je näher der Roboter an die Person rankommt, umso langsamer wird er und ab einem bestimmten ähm, Abstand stoppt er dann komplett.